Das ist HIV-Protease, ein Enzym des humanen Immundefizienzvirus. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Behandlung von HIV und AIDS. In infizierten Zellen werden HIV-Viren wie in einem Modellbausatz in langen Proteinketten synthetisiert. Wie eine molekulare Schere spaltet die Protease diese Ketten, woraufhin sich neue Viren formen können. Da die Protease ausschlaggebend für die Verbreitung des HIV-Virus ist, werden Wirkstoffe, die ihre Funktion hemmen, für die Behandlung von HIV eingesetzt. Diese sogenannten Protease-Inhibitoren besetzen die zentrale Bindungsstelle des Enzyms und verhindern so, dass dieses virale Proteine binden kann. In meiner Doktorarbeit habe ich mich eingehend damit beschäftigt, wie Resistenzen gegen das Wirkstoff entstehen. Mutationen, die Wechselwirkungen zwischen dem Wirkstoff und den Aminosäuren der Protease beeinträchtigen, sind ausschlaggebend für diese Resistenzen. Mit Hilfe von Computersimulationen konnte ich zeigen, dass einige Wechselwirkungen stark von Mutationen beeinträchtigt werden, während andere fast unbeeinträchtigt bleiben. Anhand dieser Erkenntnisse können wir neue Wirkstoffe entwickeln, die weniger anfällig für Resistenzmutationen sind und auch lange Zeit wirksam bleiben.